Wie soll ich diese Winkel hier herausfinden? Und wenn ihr auch schon solche Probleme habt, dann seid ihr bei diesem Video richtig. Denn in diesem Video zeige ich, wie ihr diese Winkel herausfindet. Hallo hey, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr schon gehört habt, geht es heute in diesem Video um Winkel an geraden Kreuzungen. Wir gehen um eine ganz normale geraden Kreuzung aus, aber wir haben auch schon solch eine geraden Kreuzung mit Parallelen, die geschnitten werden. Okay, als erstes fangen wir hier an. Hier haben wir eine Gerade G und eine gerade H. Also, die schneiden sich und hier haben wir eine geraden Kreuzung. Wie groß sind jetzt die Winkel? Ein haben wir schon vorgegeben: 135 Grad. So, jetzt ist die Frage: Wie groß ist jetzt dieser Winkel? Und die beiden sind Nebenwinkel zueinander, weil sie direkt nebeneinander sind. Das heißt, das hier sind auch Nebenwinkel, das hier sind Nebenwinkel und das da. Und wenn die sich zu 180 Grad ergänzen, heißt es Alpha plus Beta ist gleich 180 Grad. Und jetzt können wir es umstellen. Ein Moment, Alpha minus... Ne, 180 Grad minus Alpha. Und 180 Grad minus 135 Grad sind 5 und 40 Grad. Dasselbe schreiben wir jetzt hier hinten hin, weil das hier sind Scheitelwinkel, weil sie am selben Scheitel liegen. Und für Scheitelwinkel gilt, Scheitelwinkel sind immer gleich groß. Und das heißt, der hier ist 45 Grad groß. Und um uns nicht das zu schwer zu machen, gilt das auch hier für die 135 Grad. Also 135 Grad. Jetzt gehen wir hierzu. Hier haben wir die äh, Geraden A und B. Die parallel zueinander sind, die von einer weiteren Gerade G geschnitten werden. Und hier entstehen jetzt zwei geraden Kreuzungen. Hier haben wir einen Winkel vorgegeben, das sind die 80 Grad und jetzt können wir dasselbe hier erstmal anwenden, das hier sind auch 80 Grad, und jetzt berechnen wir die Nebenwinkel. 180 Grad, minus 80 Grad sind 100 Grad. So, aber was ist mit der geraden Kreuzung hier unten? Da haben wir keinen Winkel vorgegeben. Aber hier haben wir jetzt auch etwas. Wenn wir sagen, das hier ist Alpha, das hier ist Beta, das hier ist Gamma und das hier ist Delta und das hier ist, ist Phi, dann können wir hier sagen: Ein Moment, Alpha und Phi sind, ein Moment, ne Scheiterwinkel, nicht verwechseln. Stufenwinkel zueinander. Warum die sind auf derselben Seite und so auch gleich groß? Also ungefähr gleich groß sieht man. Also auch auf an derselben Position. Der hier ist rechts, der hier ist rechts. Und ähm, Gamma ist ein Wechselwinkel zu Phi und Wechselwinkel sind auch gleich groß. Und die liegen immer auf der anderen Seite. Der hier liegt rechts, der liegt links. So, der hier liegt oben, der hier liegt oben. Das sind also Stufenwinkel. Der hier liegt unten, Wechselwinkel. Und so weiter. Also müssen wir hier oben nur ablesen, was wir schon hingeschrieben haben. Man muss es sich immer leicht machen. So, jetzt habt ihr schon mal die Grundlagen gelernt. Jetzt kommen wir zu einer schwierigen Aufgabe. Wir haben ja einen Winkel V, der ist vorgegeben. Und noch einen Winkel vorgegeben. Der hat keinen besonderen Namen, so mal zu sagen. Dann haben wir noch Alpha, Beta, Gamma, Delta und Epsilon, die wir herausfinden sollen. Und hier steht A und B sind parallel zueinander. Dann haben wir noch eine gerade C. Wir haben noch eine gerade C, deren Eintrittswinkel zu B ein rechter Winkel ist, also 90 Grad. Hier können wir jetzt einfach sagen, alles hier ist 90 Grad, aber diese Winkel sollen wir nicht herausfinden. Als erstes machen wir die beiden Winkel, Beta ist 140 Grad und Alpha ist 180 Grad minus 140 Grad, also 40 Grad. So, ihr könnt jetzt mal den Rest versuchen auszurechnen. Jetzt kommen wir zu etwas Besonderem. Gut, Gamma ist jetzt nicht besonders. Gamma ist nämlich ein ähm, Wechselwinkel zu Beta und ein Stufenwinkel zu Phi. Also gleich groß wie Beta und Phi, also 140 Grad. Delta. Delta liegt hier. Die Frage ist doch, Delta ist jetzt kein Wechselwinkel und auch kein Stufenwinkel zu jedem Winkel, sondern das einzige, was wir über Beta wissen, es ist ein, ähm, Nebenwinkel zu Epsilon. Und der Eintrittswinkel der Gerade, so also an der sie liegt, ist 90 Grad zu B. Also eigentlich genau gespiegelt, bei hier ist so mal zu sagen, eine Symmetrieachse vorliegt und somit einfach gespiegelt ist. Jetzt ist es ja einfach. Also Delta ist so groß wie Gamma. Also auch 140 Grad. Und Epsilon ist ein Nebenwinkel zu Gamma und somit 40 Grad, weil Alpha ein Nebenwinkel zu Beta ist und Beta so groß ist wie Delta. Das war jetzt anstrengend. Und habt ihr die Werte richtig? Am nächsten würde ich euch noch so eine ähnliche Aufgabe geben, aber keine Ahnung, wie ich sie euch aufgeben soll. Die Herleitung dieser Winkel kommt am kommenden Samstag, den 24. Das Da machen wir die Herleitung. Und damit würde ich sagen, Tschau, bis zum nächsten Video.